Es ist im Prinzip schwer, und das ist unsere Interpretation aus der Problemstellung, sich intensiv mit dem Video als Medium auseinandersetzt setzen, weil man das weder alleine noch gemeinsam annotieren kann. Und äh, ja, es fehlt im Prinzip die Möglichkeit, Abschnitte zu markieren, querverweise im Video herzustellen, vielleicht Bilder zu ergänzen, aber natürlich auch letzten Endes darüber zu diskutieren, das heißt, die Kommentare von anderen zu sehen. Unsere These, wenn ein aktiv produktiver, aber auch kooperative Auseinandersetzung mit Videos möglich ist, dann können diese besser in der Lehre oder zu Lehr- und Lernprozessen äh, eingesetzt werden. Wie sowas aussehen kann, das habe ich Ihnen hier einfach nochmal mitgebracht. Also, das ist jetzt der zentrale Ansatz, Social Video Learning und das ist im Prinzip eine Steigerung vom normalen Video, was wir hier an der linken Stelle sehen. Das ist Im Prinzip ich kann ein Video ansehen und darin navigieren. Das ist das, was wir eigentlich in der Standardversion kennen, aber das macht es schon irgendwie schwierig, ja, da sich Notizen zu machen. Und das ist genau das, was wir ganz gerne hätten. Wir hätten gerne eine Zeitmarkengenaue Möglichkeit, Kommentare zu erstellen. Das bezeichnen wir als Videoannotation und dann haben wir das, was jetzt hier kommt, als Videokonversation, als nächste Schalterung. Und das ist a natürlich über diese Videoannotation, andere im Prinzip ja, in Dialog zu treten mit diesem Video, auf Kommentare zu antworten eine Übersicht von Kommentaren zu haben, aber auch die Möglichkeit, wenn ganz viele Kommentare an so einem Video dran sind, vielleicht mit einer Suchfunktion die Kommentare herauszufiltern, die ich gerne hätte. Und ganz darum herum soll natürlich auch ein Kursmanagement stattfinden, in dem ich meine unterschiedlichen Kurse im Prinzip gut verwalten kann.